Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner sich. Und äh, ja, es weihnachtet so langsam aber sicher und deswegen dachte ich mir so thematisch so ein bisschen was in die Richtung... Der Patrick hat sich Bible Adventures für das NES gewünscht. Das äh, ist ja schon sehr bekannt durch den Angry Video Game Nerd. Und das ist eines dieser kuriosen, unlizenzierten äh, Titel für das NES damals gewesen. Da gab es ja wirklich so ein paar Spiele, die nicht offiziell von Nintendo abgesegnet wurden und dann trotzdem veröffentlicht wurden. Das wurde dann mit so einem Trick, konnte man das dann trotzdem auf dem NES spielen. Sagt wahrscheinlich einiges aus, ne? Aber ich würde sagen... ähm genug Videos über dieses Spiel gesehen, ich will das mal an meinen eigenen Herzen erfahren, wie schlecht dieses Spiel ist und ob es seinen Ruf zurecht hat, weil wer weiß, vielleicht ist das ja gar nicht so. Wie ne? weiß, Patrick hat sich dieses Spiel gewünscht, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 mit, ab in die Kommentare da mal, ich gucke mir alles an. und ähm, ja, Das Spiel startet und wie man sieht, man wird mit etwas nerviger Musik begrüßt. Und es hat drei verschiedene Spiele. Ich würde sagen, die gehen wir mal so alle Pi mal darum durch. So, also gehen wir zuerst so Noah's Ark. Also im Prinzip finde ich schon mal das Cover, ne? Ihr seht da oben. Ist das Moses mit so einem Cyborg-Auge. Wie geil ist das denn? Davor stand in der Bibel aber nichts. So, wir spielen hier jetzt Noah und. Okay, wir können springen und. Kühe hochheben. Okay. Wo muss ich mit denen da hin? Okay. Uh, pushing up on trees, Kevin worlds and letters erlaubst du zu climb. Okay, gut. Das heißt, äh, <lacht> Sehr sportlich, der junge Mann hier. Ja. Die Schlang, Okay, das ist ein Pferd. Ah, das ist die Arche wahrscheinlich. Und ich schätze mal, ich musste die Tiere zur Arche bringen, oder? Gehe ich mal so von aus. Ähm, ja. Komm her. Oh, wie, wie schnell ist das Komm her. Verdammte Hacke. Wieso nimmt er das nicht hoch? Ich da doch. Ich. ich ble, ble. So. Also, das hat es auch beim Videogame gehört, das sieht schon sehr kurios aus und treppen kann ich damit aufklettern. Ähm, also Sinn in der Sicht hat es jetzt nicht. Mal gucken, wo ich jetzt mit dem Pferd hin kann. Da wahrscheinlich. Nein! Hey! Äh. Nein, du sollst, du, du, du sollst da rein! Komm, komm. Oh. Oh. So, muss ich jetzt hier hochdrücken. Okay. Ich habe ein Pferd. Ein weibliches Pferd habe ich schon mal. Ach, man muss ja die Männlein und Weiblein doch zusammensuchen. Okay. Also, Herausforderung ist es momentan null. Was ist das da? Eine Banane? Äh, bis Okay, irgendein Psalm. Soll ja auch, ähm, entsprechen. Aber. Guckt euch das doch mal an. Wie soll ich denn dieses Schwein hier fangen? Ist das irgendwie eingeölt oder sowas? Warum will. Warum will er denn hier nur ein, eingeölte Schweine irgendwie. Du, du, komm, du, komm doch mal her. Oder muss ich hier zuerst irgendwie so. Ist das hier Essen? Komm mal hier. Guck mal. <lacht> <lacht> Okay, ich muss sie anscheinend irgendwie ködern, dass sie sich fangen lassen. <lacht> Aber diese Animation gerade, also wenn die nicht Gold wert war, ich weiß auch nicht. Muss ich wahrscheinlich hier, okay, ich verstehe, da sind die Affen, das sind noch Bananen, okay, alles klar. Die Klischees muss man sich ausspielen. Das heißt, es ist jetzt nicht sonderlich komplex, das Spiel. Ich muss jetzt hier hochklettern... Es ist halt nur seltsam, also es ist nicht ganz so fies, wie der irgendwie Videogame-Nerd es meiner Meinung nach dargestellt hat, also die Steuerung ist so etwas slippery, ne, ihr seht ähm, wenn ich aufgehört habe zu laufen, ihr könnt es wahrscheinlich erahnen, dann läuft er immer etwas weiter, sowas ist immer kacke. Okay, das war jetzt der Stier, guck mal hier, Stiere essen Heu, oder? ja. Nicht, nicht, nicht, um, nicht, nicht umrammen. Okay, die, die männlichen Tiere scheint schon etwas äh, aggressiver zu sein, weil ich ihr Weibchen wahrscheinlich geklaut habe. Komm mal hier, komm mal hier, Affe. <lacht> hey, jetzt habe ich die Banane und den Affen auf einmal oben. Wunderbar. So. Okay. Ja, aber Spannung sieht jetzt irgendwie anders aus, oder? Okay, ich würde sagen. Ist halt. Okay, wie man auf diese Idee kommt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, äh, aber ich habe schon mal Schlimmeres gespielt, ehrlich gesagt. Also so komplett Vollkatastrophe ist es eigentlich nicht, es ist kurios, dass, dass, dass äh, Noah die, die Sachen so hochhebt und sowas aus spielmechanischer Sicht, verstehe ich das. das, ist halt ziemlich langweilig. Aber ich würde sagen, gucken wir uns mal das nächste Spiel an. So, und dann würde ich sagen, Baby Moses. Mal gucken, was uns Abenteuer da uns erwarten. Vielleicht vielleicht so eine Art Rennspiel, wo man den Fluss in Körbchen irgendwie lang heizt. Irgendwie sowas. Okay. Okay, also, also mit, mit Sachen aufheben, da scheint es auf jeden Fall irgendwie drauf zu haben. Also, also ich muss sagen, es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber wie dieses Baby da oben sitzt und einfach so... Guckt. Herrlich. Wunderbar. Okay, es gibt anscheinend im alten Ägypten Sprungplattformen, warum auch immer. Ich muss... Ver <lacht> okay. Also ich glaube, ich kann aber nicht sterben. So. Muss das Baby Moses, eigentlich müsste er da jetzt ins Wasser, oder? Obwohl, nein, eigentlich, eigentlich ja nicht. Soll ja nicht. Okay. Oder, oder muss ich jetzt das, das, das Körbchen finden? Also ich bin jetzt nicht, nicht ganz so firm in, der, in, in, der, in den Bibelgeschichten, aber soweit weiß ich dann natürlich doch. Hey! Oh nein! Das war natürlich jetzt brutal. Muss ich jetzt... Zurück. Also ich kann nicht sterben, sondern die nerven nur. Okay. Oh, ich kann doch sterben. Warum auch immer nach gefühlt 10.000 Hits? Ich versuch's nochmal. Okay, hey. Baby Moses. Das ist schon etwas schwerer. Äh, oder so sind diese Bibelferse da auf der linken Seite meine Lebensenergie? Das muss ich gleich mal checken. Wenn ich gleich getroffen werde, was wahrscheinlich nicht irgendwie verhinderbar ist. Okay. Das ist... Ja, also auch hier die Steuerung ist, ist jetzt nicht die beste, die ich jemals erlebt habe. Es ist okay. Ähm, auch hier habe ich in der Bibel nicht irgendwie... gehört, dass... Äh, Baby Moses irgendwelchen Spinnen ausweichen musste, okay, jetzt haben wir hier alles in... <lacht> es ist, es sieht halt so, wirklich, dramatisch, oh. Sprung ins äh, Ungewisse ist immer kacke. Oh, komm. Ein Versuch noch, äh, aber da haben sie hier in die Farbpalette aber ganz tief reingegriffen. Ach, ich kann ihn halten. Pushing up on trees and walls, oder also, so climb, okay, oh. Da, da habe ich mich verdrückt. Das wollte ich nicht. Ich, ich, ich wollte Baby Moses nicht töten. Ja, merkt euch das. Und deswegen ertränke ich mich gleich in Verzweiflung selbst. Okay, ich würde sagen, dann versuchen wir nochmal ein anderes Spiel. Und zwar das letzte: David und Goliath. Aber ich muss sagen, okay, dafür, dass es 91 erschienen ist, da gab es schon besser aussehende NES-Titel, aber. Nee. Okay, die Geschichte natürlich, eine berühmte Geschichte, David gegen Goliath ähm, symbolisiert ja wie, äh, oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie gesagt, mein, mein Wissen ist ja nicht so hoch, aber im Prinzip steht das ja dafür, dass das Goliath, das jüdische Reich, denn halt äh, als David den Goliath, das, keine Ahnung, wer da vorherrschen war, also von der geschichtlichen Sicht her, äh, aber ja. Okay, wo Goliath? Warum ist ja alles voller Eichhörnchen? Hä? Was hat... Warum schlafen sie jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ohne Witz. Keine Ahnung. Ja, ich kann hochklettern. Ja, das haben sie hier durchgezogen. Also, wie wäre das hier eine Arche Noah-Stage? Würde ich sagen, okay, gut. Mehr Tiere, mehr retten, okay. Aber. David said, when a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it and rescued the sheep. Okay, also im Prinzip übersetzt, ähm, der David sah halt wie ein Löwe oder ein Bär gekommen ist und ein Schaf von der Herde geklaut hat, deswegen ist denn der David hinterher gelaufen und hat das Schaf gerettet. Heißt das, ich soll jetzt die Schafe hier einsammeln und äh, an diesen Punkt bringen? Würde Sinn machen, aber dann frage ich mich, warum? Was hat das mit David und Goliath äh, zu tun, außer dass das vielleicht ein dem David zugeschriebener Bibelfers ist? Okay. Okay. Ich habe alle Schafe gefunden. Weil es halt gab oder habe ich nicht ich habe ich habe gerade nicht gelesen ich bin ich, ich bin noch so irritiert ehrlich gesagt also ich muss sagen okay die spiele sind halt kurios ne haben natürlich so ein bisschen Gag humor weil man die schafe ja wirklich hier so also die Tiere so komplett so hoch nimmt dann sieht schon kurios aus ne? oh, oh, der löwe will es natürlich auffressen ist klar das sind halt sehr simple spiele die ich nicht unbedingt viel Bibelfaszination vermitteln, würde ich sagen. Ähm, ich guck mal, ob ich noch das letzte Schaf finde. Also, ich, ich weiß irgendwie nicht, was, was ich mit dem Spiel machen soll, ehrlich gesagt. Ich lasse lass dich doch einfangen. Komm, komm. Ich weiß, es ist ein Widder, aber zählt das auch? So. <lacht> Gucken wir mal. Er hat sich ja quasi selber jetzt hingerammt. Ähm, es sind halt seltsame Spiele, okay. Zählt nicht. Also wir wollen nur Schafe, keine Widder. Ist okay, ne? Keine Diskriminierung, aber... Warum auch immer. Ähm. Hm. Hm. Was haltet ihr von dem Spiel? Könnt ihr damit irgendwie was anfangen? Also ich bin wirklich so sprachlos, was ihr davon halten soll. Es ist seltsam, es ist kein gutes Spiel, um Gottes Willen, aber es ist, ich weiß nicht, also wenn es das machen wollte, was es macht, dann macht es das okay, aber wer hat sich gedacht, dass das hier gute Spielkonzepte sind? Das ist halt die große Frage. Okay, ich würde aber sagen, bevor ich es mal das letzte Schaf finde, das war es dann auch für heute. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und wie gesagt, wenn ihr auch einen Wunsch habt, ab in die Kommentare. Macht's gut ihr Lieben, tschüss.